Kommt mit mir. Wenn wir drin sind, markiere ich die Bilder, die ihr stehlen sollt. Bringt sie zu Leonardos Werkstatt, Capito. Mhm. Ah ja, er markiert sie so. Einladung? Hier. Oh, hey. Bis später, hoffe ich. Okay, mit der Einladung darf ich ja so stressfrei rumlaufen. Was voll gut ist. Und der hat so eine richtig träumerische Stimme gehabt. Ah, bis spät? Merke, was ist in dich gefahren? Den letzten Tropfen, der sich so verhielt, haben wir gemacht. Aus diesem Winkel habe ich noch nie eine Verkündigung ja, Was wollen gesehen, die? die ich bin ein bisschen zu namensweg gelaufen okay. Das Licht Gottes kommt nicht richtig zu gelten Das lässt mich kalt Ihr seid viel zu festgefahren, mein Freund Also nichts zu nah ans Gemälde dran Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal erklären. Okay, das haben alle gesehen. Ich muss nicht, ob die sich gegenseitig sehen. Okay, wie markiere ich das, ohne dass ich gesehen werde? Das ist die Frage jetzt hier. Mir wurde vorhin angezeigt, ich kann Alter Eos Schwert jetzt haben im Schloss oder so. Oder in im Hauptquartier. Das heißt, ich werde es nachher auch mal holen gehen. Vielleicht. Wichtig ist aber, ich will dieses Gemälde haben. Ah, die werden zufällig verteilt. Alles klar. Hey, ich dachte, ich bin mit denen schon hier. Wieso muss ich die jetzt nochmal anhalten? Okay. okay. Jetzt wird es einer der Gemälde von vorne sein wahrscheinlich. Um, ja toll. Ja, okay, ich könnte auch mit Leichen arbeiten, da haben sie recht, aber naja. Die obere Etage mit weiteren Meisterwerken ist nun für die Kardinäle eröffnet. Jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Ja, da! okay, das war nicht richtig. Ich habe überlegt, ob ich hochklettern muss, aber... Es gibt einen Seiteneingang irgendwo in der Mitte. Den ich halt schon zweimal benutzt habe. Oder ich probiere einfach das. Krübel, du hast Nerven. Ach, das ist mein Auto. Warte mal kurz. Das ist nicht nur mein Ausgang. Okay, da dreht sich nicht um. Ich hatte Angst, dass er sich umdreht für einen Moment. Okay. Das könnte... Halt! Halt oder du stirbst! Oh Wie mache ich das? Auch Bomben sind halt viel zu offensichtlich. Oh. Der Mann, der Hauptmann sagte. ihn Mann, Mann, der ist zu schnell! Ah! Jetzt haben <lacht> wir dich! Wir holen uns den Bastard! Ich glaube, es war rechts, ne? Ja, perfekt. Ich habe das auch schon mit den äh, mit der Diebesgilde gemacht, weil ich da 10 Todesspringer gemacht habe. Oder mehr als 10. Ja. Wo komme ich denn raus hier? Jetzt ist ja alles Sperrgebiet. Ausgang war doch im Süden. Er uns nicht. <lacht> ich renne um nochmal Kreise, das heißt, ich sammle eher alle Waffen ein. Ich bin bei dir, Bruder! Danke. Achso, das Tor ist zu, deswegen. Okay, das heißt, ich muss über die Mauer entkommen. ist ein ich weiß das. Ich Dachte ich habe jetzt so gehofft, dass ich nicht sterbe dabei. Nice. Ich habe jetzt nur so wenig Geld, weil ich so viele Waffen gekauft habe gerade. Ich habe ziemlich alle Waffen gekauft, die ich, die ich haben kann Oh, ich hätte jetzt zum Kämpfen holen sollen, wenn wir einen Fall haben Ich will doch nur weg hier. Okay, das sieht gut aus. Jetzt bin ich weg. Nice. Ah. Sauber. Okay, also wie immer. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe mal kurz noch ins... Ah, das ist weit weg. Wir gehen dahin. Also bis gleich. Okay, wir sind fast da. So wieder das Labor von Da Vinci. Habt ihr etwas gefunden? Das nichts, keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt. Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe. Davon wisst ihr also auch? Okay, das ist eine komische Mission. Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Dieses wurde vollständig abgesucht. man auch keine Hinweise wohnen. Ist wirklich komplett random. Hier ist eine Zeichnung. In diesem waren auch zwei versteckt. So ein, äh, so ein Vibrieren, wenn man in die Nähe kommt, wäre noch cool gewesen, aber. Da ist eine Zeichnung. gefunden. Der Hermelin. Uh, das habe ich gekauft sogar. Ich ah, habe hab ich... Klar, das habe ich im zweiten Teil gekauft. Ich habe zwei gefunden. Ich finde es recht komisch, weil bis jetzt war seine Sicht ja nie so auf einen Punkt fixiert, und jetzt plötzlich schon. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab! Bringt mir Papier und Feder. Ich gehe mal davon aus, dass wir dasselbe haben wie mit den ähm, Codex-Seiten im ersten im zweiten, zweiten Teil. Ja. Genau. Dass wir dir sortieren müssen. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Äh, Nein. Aber wir müssen es probieren. Eine andere Chance haben wir nicht. Du Flachpfeife. Kann ich die ich kann die drehen das ist jetzt kacke okay das ist gut wir haben den nordfall Nordpfeil, der sich hier ergänzt okay das ist schon mal sehr hilfreich Nein, das ist schon. Ich, ich lege mal alle Mittelteile hier hin. Nein, alle Randteile. Ich glaube, das ist Monteregioni. Kann das sein? Okay, diesen Ecken haben wir nicht. Ich lege mal hier hin, hin. Haben wir noch einen... Okay. Fortsetzung dazu wird das hier. Das muss so rum sein, allein schon wegen der Schrift. Jawohl, das passt. Ist nicht hier. Okay. Das ist das, warte mal. Ja, so. Die Linie, nein. Drin. Nein. So. Und das passiert. Okay, das ist nicht ganz korrekt alles, aber sieht okay aus. Hier, der Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Ja, das also ich wegen der kleinen Pissnöck, ich mache das für mich alle. Wenn Leonardo das ist. Der hat verloren. Okay, das ist nah genug, das heißt wie immer. Okay. Das heißt jetzt pretty obvious mal wieder, weil nur diese Orte die ganze Zeit besucht werden können. Hätte man theoretisch auch so drauf kommen können, wenn man den Ort kennt, aber hey. Ich meine, man hat in dieser Map irgendwie sieben von diesen Zonen, also von diesen Eingängen und alle sieben sind Eingänge. Und somit sind wir wieder in einer Katakombe. Keine Leben verlieren sind meine Mission. Ich habe übrigens 80.000 auf dem Konto. Das heißt, ich kann gerade kein Geld mehr verdienen. Aber die Bank war zu weit weg. Deswegen habe ich es nicht geholt. Weil Geld ist ja nur noch Detail hier. Ich kann meine Waffe noch ein bisschen stärker machen jetzt deswegen, aber sonst... Ah, jetzt. Diese Hitbox manchmal. Okay, jetzt. Nein, nein, hör auf. Oh. Sag mir, wo der ist. Die Arme. War das nicht in Brotherhood sogar, dass man. Äh, nicht in Brotherhood. Wir spielen ja in Brotherhood. In Revelations, dass sie die Story gehabt haben, dass er gefangen genommen wurde. Wie diese Storyline. Ich habe das DLC eben nie gespielt damals. Ich habe keine DLCs geholt früher. Von ihren hm. tierischen Gefühlen, jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln und das Volk Italiens erleuchten? Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr könnten wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen. Und sie mit Wissen will, wie der Herr. Ich will nur zuhören, sorry. Deswegen ja, rede ich gar nicht. Ich ja, Weißt du nicht, wo er ist? Wie könnte ich? Du kennst die Wünsche. Nö, halt! Ezio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, Überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuleiten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution Das ist ein verdammt starkes Stand. Schwert. Ich habe das Und nicht gekauft. Das ist, ich, 4 5 in den Stats. Leonardo, ich muss es wissen! Bitte, für die Zukunft der Menschheit! Sag es dir! Okay, wir konnten einfach alle durch, wie immer. That was nice. Haltet euch fern von mir, Assassino. Im Inneren sind wir alle gleich. Und? Oh sorry, ich empfehle dem Typ nicht zu. Machen. Ich habe vorhin die ganze Zugabe, ich weiß, was das sagt. Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese Verlorenen verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinde von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Nasen findet. Ja. Nimm die Fan. Ich werde vor. Somit finden wir also das letzte Geheimnis. Glück konnte ich Massimo mit den Bildern hinhalten. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Ja, hier drin ist einfach eine Truhe, logisch, weil nicht. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde ein lichtstrahl sie entzündet feuer und feuer steht für wissen das sieht mir sehr nach einem zeitlichen rennen aus machen mit diesen schalter nicht stimmt da war kein rennen aber ich musste hoch ich habe die stufen hinten gesehen uns wahrscheinlich etwa drei hebel finden dann hoch wobei finden ist ja übertrieben die werden ziemlich offensichtlich gemacht Zum glück <lacht> Ist fast geschafft. Du hast leicht reden. Da drüben ist noch ein Hebel, wo ich hin muss. Also, ich gehe wahrscheinlich hier hoch. Achso, okay. Mit Umwegen. Ich dachte, ich müsste jetzt direkt drüber springen. <lacht> Aber das ist dann doch noch ein längerer Parcours als gedacht. Wir müssen weiter! Ich schätze, Salai verschleudert mit Freuden meine schwerverdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes, natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salai passt zu dir. Du hast meinen Sinn. Ich, ähm... Leonardo da Vinci findet keine Worte. Ah, eine Premiere. Ich glaube, diese Theorie ging ja schon lange rum, dass er was mit ihm hatte. Oder ist schon lange bekannt, irgendwie so. Das Schwert ist viel zu groß. Ich hasse das Schwert, aber es ist viel zu stark. Der Raum ist das ist das der beste der Schwert, Schwert das ich bis jetzt habe. Die Pythagorea glaubten, die Kräfte der Natur ließen sich auf Zahlen reduzieren. Die Mathematik könnte die Natur bändigen und den Menschen erlauben, ihre Kräfte zu nutzen. Darüber, das heißt, darum. Da, da komme ich dahin. hin. So lege ich. Vielleicht. Hm, vielleicht auch nicht. Ja, wo fange ich denn an? Das Säulen sehen so komisch aus, ob ich weiß nicht, ob der richtige Weg ist. Ne, okay, offensichtlich nicht. Achso. Okay, das ist viel einfacher als ich gedacht habe. Ich kann die Tutorials immer noch nicht auswählen. So. Perfekt, ein Rückweg, wenn ich falle. Dann haben so zwei Dialoge für so Checkpoints. Nein, du bist. Ich gehe da, da nicht hoch, weil wieso auch immer nicht. Weiß ich nicht. Ich bin nicht hm. Also ich habe jetzt die Mission verkackt wegen einer scheiß Hitbox kacke. Mit, ich sag. Bringt dahin und er rennt gegen die Wand. Und deswegen habe ich jetzt für alles klar, danke Spiel. Noch ein letzter Raum, dann sind wir im Zentrum. Alter, nur wegen so einer scheiß Parcours mission die wieder Scheiß-Hitboxen hat. Vielfalt eine Einheit hat, wenn viele Gedanken sich zu einer einzigen Idee kombinieren. Alles klar. Diesmal ist es ein bisschen einfacher, wo ich hin muss. Helfen, wenn ich stürze. Das Feuer. Oh, wie erleuchtet, sehr lustig. Das ist nur mein Rückweg, okay. Nee, das war schon richtig, okay. Aber vielleicht kann ich über diese einzelnen schrägen Dinger hoch. Boah, das regt mich jetzt auf, dass ich nur deswegen mein Ding nicht mache. Weil das wäre jetzt wirklich eine easy 100 gewesen. Aber nein. Okay, okay. Okay, ich sehe jetzt langsam was abgeht. Die Reihenfolge ist ein bisschen komisch. Aber das ist ja okay, weil Assassin's Creed ist trotzdem sehr linear, von daher. Weiß man, wo man hin muss bei diesem Parcours. Einheit ist erreicht, aber die Tür öffnet sich nicht. Ja, das ist das, was ich wollte, danke. Leonardo, komm her! Symbole? Nein. Warte. Das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Aber die Reihenfolge, lass mich mal. Wenn ich sie neu ordne, fertig. Hätte ich jetzt auch noch geschafft. 40 und wen Nichts. Der Hermes-Kult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Du gehst schon? Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Cesar. Das richtet sich nicht an uns. Ezio, was verschweigst du mir? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt. Und König Ludwig der Zwölfte scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, das verbrannte Johannes nachzumachen. Salai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht mit Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich ihr Körper verändert. Interessant. Erzähl mir mehr. Du kannst Desmond jetzt zitieren Wir haben die Infos, die wir brauchten. Es ist zu spät, es ist schon passiert. Er ist in einer Art Koma gefallen. Er wird es schon schaffen. Das hat er bisher immer. Ich habe die Daten durch den Computer laufen lassen. Wir haben einen Standort für den Tempest. Worauf wartest du denn noch? Ja. Okay, das war jetzt in einem Koma. Und wir haben die letzte Story durchgespielt von Assassin's Creed. Brotherhood, natürlich. Interessant. Ich kann den Animus auch nicht verlassen. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, aber ich kann den Animus nicht freiwillig verlassen. Ja, ich muss auf die Bank. Ähm, für mich gibt es nur noch etwas zu tun und das wäre diese Schriftzeichen. Brauche ich nicht, doch brauche ich sogar. Wird hier alles in Assassinen? Dann machen wir das doch. Äh, und ich melde mich dann wieder, wenn ich diese Subjekt 16 Mission mache. Also, ich mache die jetzt wahrscheinlich gleich, aber ja, das nächste Video wird dann Subjekt 16 Mission. Also, bis dann.